Und damit ein ganz herzliches Willkommen hier zu einer weiteren Folge von Green Herr wieder mit dem Nico, der hier vor mir schon in den Knien hockt. Hallo, Hallöchen! Und ich erst mal Hallo. weil ich habe hey. keine Energie mehr. Ja, okay, Moment. Äh, wie denkt man sich so uh. das ist ich auf den Boden gelegt? Das wollte ich jetzt aber eigentlich nicht, weil denkt oh. für die vergeht die Zeit zu schnell. Sagt es doch. <lacht> die Zeit vergeht zu schnell. Ah okay. So, also wir sind jetzt hier und holen noch. Wo habe ich mir schon wieder ein Wurm her? Alter. du hast auf dem Boden geschlafen, du Held. Da, da fängt man sich doch keinen Wurm ein. Doch. Ich bin dafür, dass man sich da keinen Wurm einfängt das ist das Spiel anderer Meinung. Hm. ist natürlich belastend. Äh, so. Trinkt man mal einen Schluck. Ich hätte mal gesagt, wir nehmen mal alles mit, was wir für wichtig erachten. Zum Beispiel einen Wurm? <lacht> nee, einen Wurm nehmen wir nicht mit. Oh, äh, Pekari-Fleisch ja, verdorben. Haben wir zufällig... Oh. Haben wir zufälligerweise irgendwo einen Knochen, Judy? Und ja, für du hast keinen knochen Ich habe hier einen, hier vor mir. Geil. Cool. Ah, Knochen. Um mir daraus eine Nadel zu machen. Ne, quatsch nicht. Herstellen, äh, sammeln, um den Wurm wieder rauszupicken. Brauchst du ein Verband? Brauchst dann noch ein Verband, wa? Hast du auf beiden? Alter, wie viele Doch, Wunden fisch. hast denn du bitte? Was ist Wunden? mit? Was ist los mit dir? Wunden? Ja, an guck mal an, an deinen linken Arm, an den rechten Arm und an dein rechtes Bein. Da ist auch noch ein Wurm. Hey. hey, hey. Und bitte an dein rechtes Bein. Da ist auch Außen. noch ein. Wurm. Oh. Ja. <lacht> Nico hat ich hab sie richtig die Würmer eingefangen. Aber sowas von. Hast du noch einen Knochen? Nee, oder? Brauchst Nummer? Ja. Doch, ich, ich warte auch. mal. Komm her. Ich, äh, ich lege äh, vor ja. dir in den Knochennadel hin. Ach, das, so geht's natürlich auch. Jetzt brauchst du Verband, war Ach, es geht auch ohne. Das geht auch ohne? Okay. Denke schon. Ich muss mich immer noch untersuchen. Ich hab doch jetzt alles. auch vermutlich meckert das spiel einfach nur so die wunden da sind ja das kann gut sein weil sonst bin ich aber alles los was okay, ja. sollen wir hier nee, die kokosnussschalen oh shit kokosnussschalen lassen wir da oder falls wir mal einen ausflug hierher machen mm, ja guck mal hier noch schnell rein. Ja. kochen wir irgendwie kohle gute frage nächste frage oder trockenes blatt Gut. bisschen was mitnehmen und gucken auch okay. ja nicht so viel platz ich nehme mal noch ein paar getrocknete blätter mit auch einfach so mach du ähm, mal dumm gefragt du warst doch mal in der höhle und hast eisenärzte rausgeholt Die. Bist du danach gestorben? Wie ich mich kenne, höchst vermutlich ja. Okay. Oder wir müssen halt zurückgehen und mal gucken. ich habe da schon gerade irgendwo eine Schlange gehört. Wo? Oh, Wo ist das nicht? Keine Ahnung, ich es schon zischen gehört hier. Gerade eben. Oder? Nee. okay. Hier ist gerade aber irgendwas runtergefallen. Runtergefahren? Weil ich höre es hier laufen überall. Ja, schau ja auch irgendwie ein ah, da unten. Wildschwein oder so. Ja, ja ich sehe es. Ich habe es gesehen. Da unten läuft Das sind zwei. Wir brauchen Fleisch, wa? Brauchen wir Eigentlich schon. Wenn du sagst. Shit. Lol. Was ist los? Ja, ich hab mein Ding geworfen. Und der ging aber daneben. Was? Geil. Durstig? Nee. Wollte schon sagen, ich hab das gerade erst also, wo das Sch Da. Ich hoffe, das Ding... Ich hoffe, das Schwein läuft jetzt wieder nicht weg. Ich hab voll daneben geworfen. Ja, Moment. <lacht> Lüde, weg! Ey, ich hab ja? auch noch! Ja, ja, ja! Du musst ein bisschen <lacht> höher zielen, wa? Ja. <lacht> <lacht> äh. Das ist das meiner gewesen. Ja, pssch. Der Maler Ingo ist wieder da. So, Und hab du ich dich! Wildschwein ist tot, oder wie? Ja, ja, das liegt hier. Äh, Nico. Hier ist ein Kugelgürteltier. <lacht> Kugelgürteltier. Ja, ich nehme es mal okay. aus. Mach doch. Ah, ja. ja, Juli, Juli, dein ja? Speer. Ich hab hier Wohnt den... Ich noch ich hab hier, hier. Nein, guck mal hier. Ich hab den Speer von denen. Ja, aber hier ist noch ein anderer. Wo? Den ich gerne nehmen würde. Achso, den kannst du nehmen. Die ja, nimm den. Ah, dann gib, gib, mir, gib ja, mir den. Ja, aber ich hab keinen Platz mehr. Dann gib mir den Steinspeer. Ja, Moment mal. Ich <lacht> weiß, wie ich den, los loswerd. Danke. So, meine Werse! <lacht> Wo ist denn der? Marango. Der ist direkt hier vor uns. Komm mal auf den, komm mal auf den. Kann ich auf den zielen? <lacht> Scheiße, ihr habt daneben geworfen. Oh, ich muss auf den zielen. <lacht> Ich habe daneben das geworfen. War mitten in die Fresse. Alter, mein Gott, Schwein. Ich hab den... Guck mal. Judy, guck mal. Schön, schön in die Fresse rein. W wo ist mein Speer? Joa. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Ja, Psst, noch Psst, du Hups, jetzt nehme ich den aus. Nein, nein, nein, nein, nein, das will ich Hier. nicht. Hier, Judy, den lege Oh Gott. <lacht> Fuck. Jetzt bist du wieder schwer. Okay. Hm. Hast du noch Platz? Nimmst du das Menschenfleisch. Äh, wo? Ja, eins, das? zwei, drei, hier, hier. 2, 3, also Hier drei. überall. Laufen. Ja, okay, jetzt bin ich auch zu schwer. <lacht> Gibt's denn äh, was? was, was gibt ich... mir mal wieder eins. Gib mir mal wieder ein, ein Menschenfleisch. Hab ich... Ja, passt. Kannst du laufen? Ich bin, nee, ich bin müde. La Jodi? ja du musst mich einmal ja anklopfen ja ich musste kurz das Wildschwein hier töten hier. ja ich hab's gehört hallo und herzlich willkommen zurück so was soll ich du hast schon vielleicht mir kannst du jetzt normal wieder laufen nee ich bin bei 50,9 kilo äh. <lacht> dann schmeißt du irgendwas anderes weg weil ich bin bei 49,6 <lacht> 50, komm, ja, okay, drei Stück Kohle, so. Wo? Ich bin genau bei 50. Ja, perfekt. Kann ich mir das merken, wo dieses Wildschwein hier liegt? Kannst du <lacht> das auch nee. merken? Nee. Okay, da den Berghof, weil das hole ich dann gleich noch. Moment, ich muss kurz mich waschen. Mach du. Ich ja eigentlich auch, aber so let's go. Alter was Moment mal. Ich Alter, hier ist ja alles voller Wildschweine. Ja, ja gut. Also bis auf die. die bis auf die Wunden habe ich halt nichts Warum meckert er die ganze Zeit nicht nur mich untersuchen? Ja. Nee, es macht eigentlich keinen Sinn, dich zu töten. Nee, <lacht> wir haben genug. Eben. Hast du gehört? Ja, ich wollte es abwerfen, aber dann habe ich wieder gecancelt. Kann es sein, dass dieses Spiel ein Update bekommen hat in der Zwischenzeit? Hm, gefühlt ja. So, welcome home. Yeah. Ich das Home nennen können. Welcome to second home. Oh, das ist ein Bananen. Ist gut, brauche ich. Ich hoffe natürlich nicht, dass jetzt hier ein geschreiender, ein schreiender Typ ist. Ein geschreiender. Ja. Oh, wow. Oh. Juli, du musst mich noch mal kurz aufwecken. Mhm. Uh -huh. Also wolltest du die Bananen sammeln oder was? Habe ich. Ja, jetzt bist aber du ja halt, Laden. Aber ich ja. habe halt Nee, nee, ich habe nur keine Energie mehr. Ich Muss schlafen. Ah. Oh. Und ich würde sagen, Judy. Oh oh. Äh Ja, du legst dich auch einfach hin und dann mhm. überspringen wir die Nacht halt. Ja, Moment. <lacht> Richtig auf den Teppich. Was Vielleicht... hier? Menschenfleisch hm? verdorben. <lacht> <lacht> also, ja, wird... wir haben ja schon mal den einen oder den anderen auseinander. Okay, gute Nacht. Ja. Gute Nacht. Lol, <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> oh, was? Oh wow. <lacht> du musst schon auf deine Leben. Alter, Nico. Du musst schon auf deine Lebensanzeige gucken, du Held. Ach echt? <lacht> ja. Wo hatten wir denn hier ein Feuer? Aber ich Aber ich spawn ja direkt wie hier. Das ist... das ist Ach ja, du so. ja. Jetzt erstmal wieder alles al aufsammeln. So. Stein hin. Eine Lehmschmiede. Für was kann denn sowas gut sein? Eine Lehmschmiede! Jetzt ist es... <lacht> was, mhm. <lacht> was? Ja. So, was, was ist eine Lehmschmiede? Nico. Ja. Ich gerade so. Was ist eine Lehmschmiede? Ja. Oh Mann. Das ist doch der, dieser Ofen, den wir da oben haben, oder? Nein, das ist ein Lehmkohleofen. Es gibt aber auch eine Lehmschmiede. Für das Eisenerz ah. wahrscheinlich. Ja, okay. Das Eisenerz, das ist jetzt vermutlich nicht mehr da ist, oder? Äh, ich glaube, dass du gestorben bist. Hier, warum liegen hier überall tolle Vögel rum? Alter. <lacht> Tja. Das ist die Frage. Loll, wir haben den Stachelrochen. Oh, und wir haben... Richtig viele Bananen, die langsam aber sicher verderben, hier alle. Langsam oder sicher? Langsam, aber sicher. Ah, langsam, aber sicher. Ach, hier ist. Huh! Ähm. Aua! Aua! Aua! Aua! Oh! Heilige! Alter! Wie viele Lecke braucht denn der? Keine Ahnung, ich hab dem glaube ordentlich kassiert, aber er ist tot und steht hier ein bisschen in der Luft rum. Okay. Äh, ich verliere hier ganz schnell Leben. Oh Gott. Oh Gott, ich muss mich untersuchen. Ich muss welche Taste was, was muss ich drücken. Okay. Reicht passt, da, passt oh das jetzt nicht nee. Ich hab doch gerade alles aufge. Oh. Nein, halt, herstellen. Hier. Ich, ich, ich höre noch einen. Ich, ich, ich höre noch, noch einen. Ja, ich habe jetzt aber nichts. Ich habe vorhin alle aufgesammelt gehabt. Ja. Und jetzt muss ich. Oh, nee, Nee, nee, nee, nee. Alter. Lass mich stoppen. Okay. Nico, die ganzen Dinger sind. Die ganzen Werkzeuge sind weg. Ja, ich weiß. Alter, was, was ist los in diesem Spiel? Oh, damn it. Ja, verpiss dich. Oh, shit. What the fuck? Oh nein, ich bin im alten Lager. Ja, du hast, nicht ge du hast hier nicht geschlafen, das stimmt. Oh. Alter, das ist alles weg. What the fuck, was geht hier ab? Das war mal ein ordentlicher Angriff. Oh, noch zwei, ich war gerade im Craften. Mann, ist mich verarschen. Das Wildschwein ist despawned. Ja, also der ist tot. Okay, wow, das hat gar nichts gebracht, dass wir das Wildschwein getötet haben. Tja, ich hatte doch gesagt, auf jeden Fall wieder. Ich bin genau an der Stelle jetzt. Mhm. Das aber will das Wildschwein... Sagen. Das Wildschwein ist nicht mehr da. Hier sind nur lebendige Ein Wildschweine. Ein Frosch. Frosch. Erstmal absch. Okay. Äh, äh... Ja, äh... Was machen wir jetzt hier, ähm... Das ist jetzt aber... Das war jetzt aber hart belastend ja Finde ich auch. Das ging jetzt ein bisschen sehr schnell. Aber da unsere ganzen Alter, hier ist noch mal so ein Raubtier. Nee, das ist Wildschwein Nein, und vor allem und vor allem die, die, die, die diese ganz dieses diese Spitzteil, was wir von dem Einwohner geklaut haben, das ist auch weg. Eines eines haben wir hier noch. Eins haben wir noch? Oh, okay. Ja. Ich glaube, dein, also das, was du im Inventar hattest, das ist, das ist wieder runtergefallen. Ich habe es oh. auf jeden Fall hier aufgesammelt. Oh, hier ist ein toter Vogel. Ja, die liegen ich glaub, überall. Ich glaube, wir haben eine kleine Vogelseuche. Es ist, ist erst unfassbar mit diesen Vögeln. Ist der Zweite jetzt eigentlich auch tot? Der ist weggerannt. Was ist das für ein Schisser? Bringt mich um und läuft weg oder was? Hat mich ja auch noch umgebracht. Oh Mann Und der andere liegt hier. <lacht> ja, ähm, Also nach dem chaotischen Start hier, was ist der Plan, Planhaut überhaupt? Ach Scheiße. Juli, Eisenerz. Hier liegt Eisenerz rum. Lol, echt? Ja. Hier in der Kiste. Hast du dieses Spiel teilgenommen? Ja. Okay. Oh, Alter, nö. die ganze... Das ganze Verbandsache ist weg. Was ich hätte gesagt, dass wir... Wir haben überall Menschenfleisch. Das ist doch... Ja, ja, wir haben ja da letztes Mal vier, vier Typen oder, oder, oder, äh, keine mhm. Ahnung, drei Typen umgelegt. Mhm. Wo kann ich Bananen hin? Äh, hier in der Kiste, aber die sind, die ist, glaube voll die Kiste. Ich habe auch keinen... So, hab ich... mhm. Wer nimmt denn... Den ich nehme den mal aus. Ich nehme den mal kurz aus. Den was? Den Jaguar hier oder was immer das ist. Äh? Ja, Jaguar. Oh Leute, der, der lag bei mir hier hinten. <lacht> Wo? Hier. Hier so, locker. Bei mir. Okay. Ja. Okay, haben wir Steine? <lacht> Vielleicht. Äh, nee. Da ich ja eh nichts mehr habe, gehe ähm, geh ich mal wieder hier auf Reise. Du gehst auf Reise. So. Da okay, ich ja wie ich... gesagt eh nichts mehr hier habe. Ich hier liegt ein Holzscheit. Oh, oh, den kann ich gebrauchen. Ja dann komm her. Wo? Ich, okay, ich komme. Oh. Ange Klatsch. Schön ins Wasser rein. DNG. Stimmt, ich habe ein Lager für... Äh, ich hab ein Lager für lange Stöcke gemacht. Stimmt, ich erinnere mich an was. Mo, jetzt habe ich Egel. Okay. <lacht> ja, gut, das ist ja, das ist ja nicht so schlimm. Ja, du das Wasser gelaufen und Ey, diese... weg mit dir. Weg... weg mit dir. Weg mit euch. Nein, jetzt habe ich zwei. Oh. Ich höre tier extreme Oh nein, ich habe Ekel. Ich habe Ekel und wa was was Moment, Moment, Moment, Moment. Was habe ich hier? Ich habe Ekel und mir ist schlecht. Wow, wow warum ist mir schlecht? Ich habe doch nicht mal was gegessen. Hm, Hä? Vielleicht ich nichts nicht gegessen. Ah. Scheiße, ich habe mich überfressen. Man kann sich überfressen. Anscheinend. Auch oh, gut zu wissen. Wo hab ich denn Ekel her eigentlich? <lacht> <lacht> Habe ich doch gesehen, du südamerikanische Klapperschlange. Nein. Alter, da habe ich mich gerade erschrocken, Mann. Haben wir irgendwo Steine? Ist mal ohne Witz. Wenn nicht, kannst du welche mitbringen, also Wie viele Knochen haben ja. wir? Knochenhammer. Ah, <lacht> Steine Hammer. Steine haben wir. Okay. Aber auch nicht mehr so viel, Also wenn du ein paar mitbringen kannst du wär's zu Ich sammle gerade welche. Mhm. Ich glaube, da komme ich dann wieder so etwas raus, wo ich das mal auch war. Gut, gut, gut. Was? Nee. Wie groß ist denn die Welt eigentlich? Äh, unendlich. Wait, what? Ernsthaft? Nee, <lacht> kann ich mir kaum vorstellen. Ich mir eigentlich auch nicht. Die ist ja nicht random generiert, die ist ja. <lacht> Tja, gute Frage. Nächste Frage. Okay. Oh mein Gott, das erste Mal richtig Alter. schwimmen! Ich schmeiß mal das ganze verdorbene Gedön schmeiß ich mal weg. Mach doch. So. Ein Bienenstock, kann ich den abschießen? Oh mein Gott, kann ich! Ich stehe jetzt Honig raus? Nicht dass, nicht, dass du jetzt angegriffen wirst, wa? Nee, die Bienen sind weg. Eine Honigwabe. Okay. okay, also ich habe jetzt so Honigfarbe bekommen. Okay. Cool. Ich muss mich was kurz hinlegen, das? dass ich Feuer machen kann. Harz habe ich jetzt auch noch gekriegt. Für was könnte man das gebrauchen? Keine Ahnung, und ein Vogelnest. Ja, ich glaube, jetzt habe ich okay. genug Energie für zwei Feuer. So, das heißt, wir nehmen. Äh, da. Ja. Benutzen. Bin mal gespannt, ob ich den Weg wieder wiederfinde. <lacht> ich mache zum ersten Mal Feuer. Geil. Jetzt hab ich habe immer gesagt, hier in die Komma. Ja. Aber Papa ist gerade unterwegs. Das muss so halt machen. So setz dich bitte nicht ins, ins Feuer. Sein. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> das ist eine noch. Das war knapp. Ich gehe. Oh oh es muss doch. Es muss Hä? doch mal ein größeres Feuer geben, oder nicht? Ja. Allgemein ist musst du auch mal, also, das habe ich mir auch schon gefragt, es muss doch irgendwie auch mal vorangehen, oder? Also, naja, aber was sollen wir noch? Oder wie meinst du? Naja, also äh, es passiert halt gerade nichts. Wir, wir kommen ja irgendwie nicht voran. Ja gut, weil wir. Ich könnte ja Stock, Stein, auch auf Jagd gehen, gehen. weiß Stock und ein Seil. Ich, mir ich, eine ich, ich könnte dann? ja auch auf Expedition gehen, aber mache ich ja nicht. Mhm. Weil eigentlich könnte man das ja auch zu viert spielen. Ja. Vielleicht ist man zu viert einfach schneller. So, in eine Steinklinge. Ich stein Klinge verarbeite ich dann weiter zu zusammen mit einem Stock und einem Seil. So eine Hacke. Dann kann ich noch einmal Eisenerz mitbringen. Hier, Du bringst einmal Eisenerz mit. Denke ich. Super. Okay, hier hat's. Also hier hat so ein. Eisenerz vorkommen, Ding. Aber du kannst es nicht abbauen insgesamt. Ich bin vor allem einfach sauer müde. Ne, hast du eine Spitzhacke? Ja. Ne ja, ja. Ich leg mich mal ganz kurz auf den Boden. Ja. Okay. Schlafen. Soll ich auch? Es ist gleich 12 Uhr. Sonst verpasst, man also eher, Sonst verpasst man nachher wieder einen ja, Tag. Sonst verpasst man nachher wieder einen Tag. Ja, eher nicht. God, I'm thirsty. Oh, fuck off. Ja, ich komm glaub mal wieder ein bisschen Richtung mhm. Wo ich herkomme, wenn ich das wieder finde. Mhm. Mhm. Ich mach das neu. Ich hab, war, war hier schon wieder auf Jagd und hab ein Wasserschwein erledigt. Oh. Okay, war was Neues. Weil ja das läuft hier die ganze Zeit rum, das Getapse ging auf die Oh <lacht> <lacht> uh, Ja, guten Grund. Einleuchtend. Also an Knochen schadet uns jetzt, glaube ich nicht. <lacht> nee. Knochen haben wir an Kauflager. Oh. Schmutzig geht doch automatisch weg. Warum muss ich mich nicht nochmal... Mit dem Schmutzig. Ich, ich äh, koch gerade schon hier. Das Fleisch. Du kochst. Ah, okay. Oh, das ist schon fertig. Platz mit dem Rucksack, not really. Oh Gott, Stress? Es verbringt ja nicht instant. Ich habe 20 Millionen Band. Baumstamm. Ja, ja, durchstecke ich bin gleich wieder zu Hause gelaufen. Da liegen ja die Poker Ansonsten nimm, nimm du mal das Fleisch. Ja, ich bin unterwegs. Könnte ich auch allgemein gebrauchen. Ja, dann nimm du. Ne, ich essen, bitte. Hierhin. Äh... Einmal nehmen. Ach, war nur eins. Okay. Brauchst du noch mal? Ja. verkehrt mit. Ja. guckt huh? Oh, guck da mal bitte nicht drauf. Okay. okay. So ich lege dir noch mal hier hin. Wie, wie geht's denn dir gerade? Nicht in so Ordnung. gut. Gell? Dann nimm auch. mal das. Ja, ich brauch wow. ein bisschen äh, was was Fett. Da haben wir doch diese Nüsse da gehabt. Ah, haben wir noch, haben wir noch? ja? Warte, warte, hier. Nee. Ach, du brauchst grün. Ja. Okay, hier. Unsché. Bitte. Schön. So, was kann ich... Ich kann den Harzding hier auch zerstören, das will ich aber nicht. Honigfarbe kann ich mit dem was machen. Verbrauchsgegenstandseffekte unbekannt. Ich kann eine Honigfarbe essen. Äh, lieber nicht. Soll man, soll man eine Honigfarbe essen? Nee, ich glaube nicht. Die Bäume kann also, ich ich ja, also ich hätte ja Also ich hätte ja zumindest gesagt, dass man eine Honigwabe eher noch äh, erstmal einmal irgendwie bearbeiten muss. Eigentlich schon. Gefühl, zumindest. Aber du hast doch jetzt Eis, ja, so gesagt, viel. Wa? Äh, nee. Aber hier in der Kiste war noch eins. Oder zwei Okay, sogar. okay weil dann mache ich gleich mal diesen Lehmofen da. Okay. Aber davor mache ich uns noch mal hier schnell eine Kiste. Kannst du mal bitte kurz nach dem Fleisch gucken? können? Da ja, kann ich. Ja, das, das brauchen. Also du willst jetzt medium rare? <lacht> Imo. Äh, Aber sonst, ah, ja, ein Kokosnuss. Ich habe doch zwei Kokosnüsse, glaube oder? Ja, oder eins zumindest hier. Äh, das heißt erstmal hier trinken, einmal austrinken. Und dann die Kokosnuss mit einem Seil. Das wäre, glaube ich, nicht verkehrt. So was wieder zu machen. Ein Bidon. Hm. Obsidian. Was fangen wir denn bitte mit Obsidian an? Keine Ahnung, ich habe hab auch noch Hast ein, du noch ein Stück Obsidian gefunden? Gehabt. Hast du Steine mitgebracht? Ein paar, ja. Okay, kannst du die hier links in die Kiste noch tun irgendwie? In Verwendung. Hier, in die da, die da. Die, die neue ist links. Nee, links. Das hier die. ist links. Ja, wenn du weggucken. So. Ach so. ja und es bleibt mir einer übrig ja würde sagen das war's dann aber auch für diese Folge mhm. ich nehme hier noch schnell das Fleisch habe ich noch mal was zum Trocknen was genau hm. hier kann man hier kann man einfach nur Sachen aufhängen zum Trocknen da kannst du zum Beispiel so einen Blätterhaufen hinschmeißen. Ja, ja, zum Trocknen hängen. Zum Trocknen, genau, dafür. Ähm, für Dings. Hm. Dass wir das benutzen können. Ähm. Hierfür, hm. für. Du weißt schon. Hm. Ist da gerade Schlammwasser reingepackt? Okay. Die Honigfarbe hat, zum, hat zumindest auch nichts hier stehen, von wegen mit Verfall oder so. Okay, ich habe hier mal unseren Schmutzhaufen hingeschmissen. Das ganze verdorrte Fleisch und Essen. Ja, alles was verdorrt ist. Keine ja, Ahnung, ob das, das irgendwann ist, mal verschwindet. Das ist irgendwie krass viel. Ja, weil wir tatsächlich auch ich denke mal wenn du zu viert bist brauchst du auch deutlich mehr das kann natürlich gut sein ja das ist aber nur so, so eine Vermutung von mir ich würde grob schätzen man braucht doppelt so vielen Leuten doppelt so viel essen nee. doch doch das ist so eine Pi Daumen Rechnung okay. die ich gerade halt gemacht habe okay. so. so also das war's mit dieser Folge ähm, ein bisschen ein paar mal gestorben und wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Schaltet doch da wieder ein. Ansonsten macht's gut. Bis dann. Ciao. Oh, jetzt habe ich mein ganzes Schreibtisch Tschüss. Gut gemacht. <lacht> Tschüss.